Bereiten Sie mit dem Thermomix Salatdressings oder Mayonnaise nach Ihrem Geschmack selbst zu. Setzen Sie den Messbecher ein, gießen Sie Öl auf den Mixtopfdeckel und lassen Sie es zu den übrigen Zutaten in den Mixtopf träufeln. Der Thermomix übernimmt für Sie den Rest.